60 Minuten late Starten in einem Solo-Cash-Cup und nach 6 Runden nur 29 Punkte haben, ist wirklich eine Leistung im negativen Sinne. Und wenn man sich da noch qualifizieren will, dann muss man mental sehr stabil bleiben. Dieses Video soll euch dazu motivieren, um auch in schlechten Phasen eines Cups trotzdem nicht aufzugeben und zu sehen, dass man sich trotzdem noch für die Finals qualifizieren kann, um eventuell sogar Earnings mitzunehmen. Alle Cups, die ich hier auf YouTube bringe, spiele ich auch live im Stream. Mein Twitch-Kanal findet ihr mit dem ersten Link in der Videobeschreibung. Da heiße ich AlbiVB und bin so gut wie jeden Tag live. Wenn ihr den Content auf diesem Kanal cool findet, dann würde es mich sehr freuen, wenn ihr den Kanal kostenfrei abonnieren würdet und die Glocke aktiviert So verpasst ihr auch keine Videos mehr auf dem Kanal Und sonst für den ultimativen Support Gerne den Creator-Code AlviVB im Itemshop eintragen Es sind nur 6 Buchstaben, der Code ist super schnell eingegeben Ihr müsst nur ganz kurz daran denken, das nächste Mal, dass ihr Fortnite startet Ansonsten sind auch hier noch die Ehren-Supporter von euch eingeblendet Die mir auf Instagram ein Bild zu kommen lassen haben wie sich was mit dem Code AlviVB in meinem Shop geholt haben oder den Code einfach nur eingetragen haben, das reicht auch schon völlig aus, um eingeblendet zu werden. Und wenn ihr immer mal wieder eingeblendet werden wollt, dann müsst ihr mir auch immer mal wieder ein Bild zukommen lassen. Aber jetzt genug geredet, ich wünsche euch viel, viel Spaß mit diesen unfassbaren Highlights von der Qualifikation und den Finals Solo Cash Cups. Let's go, rein da! So, ich spiele den äh, Solo Victory Cash Cup mit einer Stunde Late-Start-Chat. Also das ist meine erste Runde, ich bin halt auch null eingespielt, Chat. Mal gucken. Da hinten. Das Spider-Man-Teil. Auch oh nicht Nein oh. Ich bin so rusty heute, ne? Das ist so krass. Ich bin so null eingespielt. Das ist richtig schlimm gerade. Ich check gar nicht, was ich mache die ganze Zeit. Ich bin mir auch irgendwie so halb. Ich bin so ein bisschen auch unsicher, ob ich mich crawle, sag ich euch ehrlich. Check gerade. Okay, nice, jetzt hier Sie wow. gerade in den Busch gehen. Okay, das ist gut.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 typisch mich der da unten? Das ist jetzt nicht sein Ernst. Doch! Das ist Wahnsinn. Das ist Wahnsinn. Ich muss hier so viel ziehen jetzt. Oh, oh. Ich bin es hier in dieser Sag ich ehrlich, ich werde nicht finden. Oh mein Gott! Ich bin sehr, sehr piss, Weil ich heute eigentlich nicht late starten wollte, Chat. Ich wollte heute vielleicht, also schon, aber halt 15 Minuten und nicht eine Stunde. Weil ich halt jetzt so einen Druck habe, weil ich jetzt die ganze Zeit keyen muss, uneingespielt und wenn man nicht eingespielt ist, Chat, und sich nicht confident fühlt, dann sollte man noch nicht keen, weil man in jedem Fall verliert und das ist ja auch passiert, letzten Endes. Ich wollte mich callen, weil letzte Woche habe ich mich gecallt, mit einer Stunde late starten und dann konnte ich die Finals nicht spielen, weil ich keine Zeit mehr hatte. Und jetzt will ich die Finals spielen, und jetzt call ich mich nicht, weil ich keine Zeit hatte, mich einzuspielen. Deswegen, ich brauche jetzt einfach eine saugute Runde. Die muss jetzt richtig, richtig, richtig, richtig, richtig gut werden. Wenn die nicht gut wird, dann ist vorbei. Ich werde äh, zwei, drei Kills machen, early. Und dann werde ich die Runde ausspielen, Chef. Und ich werde die winnen. Ich sag's euch. Wir haben Nerven, müssen. God, give me dynamics. so, Chat! Und so! Und so, Chat! Let's go! Ich call's doch, ich call mich noch! Let's go! Ich habe so schlecht gespielt am Anfang, ne? Das ist so ein Comeback-Chat, weil die on point ist! So, Turnier freigeschalten, annehmen, rein da. Ich werde mit dem Trank echt noch lange aushalten. Aber ich brauche echt früher, oder später echt einen Refresh. Oh mein Gott, was geht denn da? Ja, ist noch einmal. Gerne, es Ich bin aber jetzt wieder Captain Captain. Irgendwie nicht, nicht so doll aufzumachen, weil es dann sehr schnell ist, dass du Lobby-Spray wirst oder so. Ja, das kann man gut. Du hast, ja, du hast ja ein bisschen Zeit und wenn nicht, dann kannst du. Ja. Das später noch gucken. Ich werde diese Spray so aggressiv ausspielen, ne? Das ist so laggy, ne? Hilfe. Ich also versuche immer zu gucken, wenn die meisten Verfahren müssen, was du auch dann stehen nicht I got this time.